Bist du ein Einer der, der sich zu 100% über den Erfolg definiert. Der, was nur gut drauf ist, wenn er erfolgreich ist. Ein bisschen fad ist es schon, gell? Nur um den Erfolg herumzukreisen und sich nur damit zu beschäftigen. Dabei gibt es noch so viel mehr. Ich hätte einen Vorschlag für dich. Lerne dich selber kennen. Du hast ungeahnte Möglichkeiten, glaub mir's. Je mehr du dich mit dem beschäftigst, wer du bist, desto mehr ist Erfolg ein Nebenprodukt bei dir. Und du kriegst Erfolg ganz automatisch dazu. Du musst gar nicht mehr so viel machen für den Erfolg, wenn du dich mit dir selber beschäftigst. Das macht viel mehr Freude und viel mehr Spaß Und da kommt Energie und du wirst merken, jetzt bin ich auf einmal erfolgreich auch noch. Und das macht Spaß. Wer steckt in dieser Haut? Wer ist es? Was mag er gern? Wo fühlt er sich wohl? Wo kommt die Energie? Wo ist er besonders gut? Wo sind seine Talente und Fähigkeiten? Was macht ihm Freude? Und weißt, was das Allerlässigste ist? Erfolg kommt nur ganz automatisch von selber dazu. Weil Erfolg ist immer eine Folge. Ja, von was? Genau. Erfolg ist eine Folge von dem, der du bist. Wenn du authentisch bist, wenn du das bist, wo du wirklich gut bist, wenn du das lebst, dann bist du ganz automatisch erfolgreich. Also beschäftigen wir uns mehr mit uns selber und der Erfolg kommt ganz automatisch dazu. In dem Sinn wünsche ich dir nicht, dass du erfolgreich bist, sondern dass du du selber bist.